Bevor man die richtigen drei Schritte, um das Geld an der Börse zu maximieren, macht, muss man die richtigen Aktienwerte haben. Ich liebe, ich liebe ihn nicht, ich liebe, ich liebe ihn nicht, das geht gar nicht. Nur die wenigsten Aktieninvestorinnen achten auf diese drei Schritte beim Geldmaximieren an der Börse. Es gibt von mir Portfolio Update, meine Mikronews in den letzten 14 Tagen und die sind wunderbar, mein Portfolio. Und jetzt zum Vergleich der Aktienwerte von Flo Farrell und vergleiche ich seine langfristigen Aktien mit Dividenden, ob sie für mich, für meine kurzfristige Strategie auch geeignet sind. Zur Erinnerung, ich brauche volatile Wachstumsaktien für meine Strategie. Und seither hat die Aktie bis zu ihrem höchsten Preis 124 Prozent im Wachstum. Bevor man die drei kardinalen Schritte, um das Geld zu maximieren an der Börse macht, braucht man überhaupt die richtigen Aktienwerte dafür. Und nebenbei gemerkt, die wenigsten Aktieninvestorinnen tun das aktiv und haben die passende Strategie dafür. Was mich zu der nächsten Aussage führt, dass ohne richtigen passenden Strategie kauft man falsche, schlechte Aktienwerte für das eigene Portfolio, das schließlich im Wert gesteigert werden sollte. Ich kaufe auch keine Winterkleidung im Sommer. Die langfristige Buy-and-Hold-Strategie von halte Dauer von zehn Jahren nutzt einem Anleger nicht der auf kurzfristigen Wachstum von seinem Portfolio aus ist. Eine kurzfristige Strategie setzt auf die Volatilität der Aktien. Mit der Strategie vergrößere ich mein Portfolio. Sie nennt sich Buy and Sell. Sie nutzt mir etwas für Wachstum von meinem Portfolio. Dafür nutze ich die VCA-Strategie oder Value Cost Average. Diese Strategie Nutzt die Volatilität auf den Aktienmarkt und aufpassen, die Begriffe für die Strategien sind im Allgemeinen bezeichnende Begriffe und von Aktionären verhalten, ob sie kaufen und halten oder ob sie kaufen und verkaufen und als solche Strategien gar nicht zu finden. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann tu es jetzt und aktiviere die Glocke und ich erzähle dir vom Mehrwert gleich und in diesem Video von günstigen Transaktionen, wenn du Aktien kaufst und verkaufst und davon, dass Investieren in Tranchen, also in Teilen, passieren sollte und die drei Schritte, mit denen man Geld an der Börse maximiert. Schritt Nummer 1, Gewinne mitnehmen. Schritt Nummer 2, Teilgewinne mitnehmen. Und Schritt Nummer 3, Stopp setzen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Ina, ich investiere nach der kurzfristigen vca Strategie seit vier Jahren. Die Value Cost Average Strategie ermöglicht mir, Renditen mehrmals im Jahr zu erzielen mit den Aktien und reinvestieren sofort in mein Portfolio. Und gleich folgen meine Mikro-News in den letzten 14 Tagen. Es gibt von mir. Portfolio-Update, meine Micronews in den letzten 14 Tagen und die sind wunderbar. Mein Portfoliowert steigt an. Während im November 22 lag mein Portfoliowert bei minus 30%. Im Januar lag es bereits bei nur 26%. Dann liegt jetzt Portfoliowert bei minus 16%, also die Kurse erholen sich. Und der Gewinner in meinem Portfolio ist die General Motors Aktie, die ist um 8%. Im Plus bereits. Gefolgt von der Dell Aktie, von der ich im letzten Video erzählt habe, sie liegt schon bei plus 2,44%. Es war auch gestern mehr, heute ist ein bisschen gerutscht noch der Kurs nach unten. Und mein Bitcoin, den ich Anfang Februar gekauft habe, bereits in zwei Schritten investiert und hat seither 11% plus gewesen. Jetzt ist der Kurs wieder gerutscht und steht bei äh, ungefähr 4%. Den halte ich weiter und ja, das ist insgesamt erstmal mein Update zu meinem Portfolio. Ich erinnere mich an meine Anfangszeit. Auf der Suche nach richtigen Aktien, die dann die dicksten Rendite bringen sollten, habe ich mich umgeschaut nach den größten, nach den Gurus von BAFET, Charlie Manga und auch viele andere. Ich habe mich umgeschaut, auch an den erfolgreichen Millionären. Ich, ich wusste, dass sie ihre Millionen teilweise auch durch die Aktienverkäufe erzielt haben. Das tue ich auch jetzt. Ich bin nach wie vor interessiert, was läuft bei den anderen, obwohl ich eine sehr gute Strategie an der Hand habe. Und ich folge auch einigen von denen auf YouTube. Einer davon ist Flo Farell und in seinem von den letzten Videos hatte Top 5 Aktien vorgestellt, die ich mir auch unter die Lupe genommen habe und an Spaß und an seine Strategie mit meiner Strategie verglichen. Flo Farell erzählt in diesem Video, dass er investiert langfristig und ist aus auf hohe Dividendenaktien. Und diese Werte vergleiche ich jetzt, ob sie in meine kurzfristige Strategie passen. Und mit den Aktien aussuchen ist das nicht wie mit Blümchen Wahrsagen, sondern es ist eine ganz klare Strategie, die ausgerichtet ist in der Wahrscheinlichkeit. Und der Börse ist nur die Wahrscheinlichkeit, es ist eine permanente Bewegung in einer Wahrscheinlichkeit anhand der bestimmte Muster mit bestimmten Aktien an sich den Wert zu reißen. Die erste Aktie, die Flo Forell vorstellt, ist die Diageo Aktie. Ich habe sie hier im Trading View aufgerufen und ist insgesamt auf ähm, die ganze Entwicklung betrachtet ist das eine Wachstumsaktie, das stetig im Kurs zulegt und für mich ist es aber auch noch wichtig, dass ihre Volatilität einen bestimmten Schwung hat, damit ich meine 15% Rendite erreichen kann. Der tiefste Punkt, der hier angezeigt wird und unsichtbar ist, liegt im März, am 19. März 2020. Das war der Corona-Crash und seither hat die Aktie bis zu ihrem höchsten Preis bei 220 US-Dollar 100 fast 24 Prozent im Wachstum gemacht bis zum 11. Januar 2022. Ähm, so, das war Oldtime Heim, der höchste Punkt. Und bis zu dem 7. Februar, das ist vor zehn Tagen, hat die Aktie im Wert minus 23 Prozent verloren und war zu haben für 171 Dollar, so um den Dreh. Und für mich wäre das nach meiner Strategie der erste Einstieg in die Aktie. Und jetzt stellt sich die Frage für mich äh, der Volatilität. Erreicht die Aktie Volatilität, dass ich dann bald meine Rendite haben kann? Und hier müssen es 20% für mich sein. Ja, das sind sie hier zum Beispiel in dem Fall. Oder hier, da sind sie nicht. Hier sind es etwas über 20 Prozent. Ja, das wäre die Aktie für kurzfristige Strategie. Allerdings gibt es bessere Aktien. Ich gehe auf den zweiten Wert und das ist die 3M Aktie. Und die 3M Aktie in der Gesamtentwicklung eine Wachstumsaktie, die aber jetzt mächtig geschrumpft ist und sie stand bei einem Kurs bei 260 US-Dollar. Ich sollte das vielleicht in Euro umstellen. Also bei 217 US-Dollar und jetzt hat sie bis zum 7. Februar Kriege ich nicht ganz genau drauf, den 7. Februar, weil das ist dreimonatige Chart ist. Ich würde das jetzt auf ein Jahr schalten und dann schauen, was sie jetzt verloren hat. Im Wert bis zum 7. Februar. Bis zum 8. hat sie minus 51% Prozent im Wert verloren. Das klingt gut für mich. Ähm, letztes Old-Time-High war ähm, im Juli 2022. Das ist dieser Wert. August, Juli. Und der zählt für meine Strategie. Und von da aus, ja, liegen auch schon 39%. Ich hätte schon auch mehrere Einstiege machen können. Ist ein Indiz für kurzfristige Strategie. Seit dem März 2020 hat die Aktie, das ist bestimmt der März, ist es auch, hat sie 64 Prozent, zeigt mir Trading View an, zugelegt. Und es ist eine ungefähre, ungefähre Maß. Und ja, ich liebe diese Aktie und könnte ich in sie auch kurzfristig investieren. Die dritte Aktie, wir machen ganz kurz wieder zum Video, Colgate Palmolive. Und in der Gesamtentwicklung sieht es auch beeindruckend aus. Eine Aktie, die nach oben strebt. Ich nehme den Zeitraum jetzt von einem Jahr und hier im Chart von einem Monat und beobachte die Volatilität der aktie ja sie scheint ziemlich volatil zu sein und jetzt gucke ich mir dann in zahlen Im märz 2020 crash bis zum höchsten punkt sind 70 prozent die sie im wert sich erholt hat gewonnen hat so wie sieht es dann danach aus Seit diesem punkt hat sie 17% verloren, ich würde jetzt aber noch einen schärferen Zeitpunkt nehmen, das letzte All-Time-High und bis jetzt, schon im November hätte man einen Einstieg machen können, momentan sehe ich das aber für mich noch nicht ausreichend für die kurzfristige Strategie und was ich hier sehe, die Volatilität dieser Aktie ist sehr stark, aber flach. Ich werde mir das noch mal ganz genau in, dem, in den kleineren Zeiten mal messen. Ah, das war der März 2020. Also das war die Geschichte mit das letzte All-Time-High. Waren es 20 Prozent? Ich brauche unbedingt 20 Prozent. Hier sind 14 Prozent. Das ist zu wenig. Also immer, wenn ich an den tiefsten, tiefsten Punkt kaufe, hier 15 Prozent. So gerade so. Dass man nicht ewig wartet, bis diese Aktie auf 15 Prozent Rendite geht und 60 Prozent. Ja, also die könnte man auch nehmen, würde ich mal so sagen. Aber längerfristig ist die Aktie doch... Ähm, Besser für langfristige Strategie. Also es gibt wirklich bessere Aktien als diese für die kurzfristige Strategie. So, die weitere Aktie ist die Dominos Pizza. Jeder die Dominos Pizza ist dieser Wert. Ja, die Aktie ist ziemlich ramponiert. Ja, welche Aktie ist es nicht? So, und in dem in dem letzten Zeitabschnitt... Ich hätte sie jetzt noch nicht gekauft. Nach meiner Strategie ist die Domino's Pizza für die kurzfristige Strategie nicht geeignet. Also ich liebe den Wert nicht. Und die Nintendo Aktie, die Flo Farel hier vorstellt, die habe ich bereits in meinem vergangenen Video vor kurzem zu Weihnachten habe ich gekauft für Geschenke. Verknüpfe ich dir diese Video dazu, um für dich nochmal nachzuschlagen. Also ich fasse ganz kurz zusammen, für die Buy und Sell kurzfristige Strategie, die ich nutze, um immer 15% Rendite zu erzielen, die Aktie zu verkaufen und dann reinvestieren in mein Portfolio, sind die Werte Diageo ist nicht geeignet aus meiner Sicht, 3M, ja, die ist geeignet für die kurzfristige Strategie, Colgate Palmolive ist nicht geeignet es gibt bessere aktien dominos pizza sind ebenfalls nicht geeignet und nintendo ja dann ich habe diese aktie bereits in meinem portfolio ich werde mich freuen über ein kommentieren und ein feuerzeichen von dir ob dir das gefallen hat oder nicht das geniale am aktien investieren dass es eine absolute legale möglichkeit ist um das geld zu vermehren und zwar an der börse und es gibt unzählige kostenlose Tools wie Neobroker, ich feiere sie, die mir niedrigen Gebühren auch ermöglichen. Abonniere meinen Kanal, like das Video, teile mit jemanden und danke, dass du bis jetzt geschaut hast. Bis demnächst im neuen Video. Bleib im Profit!